Bildung ist ein hohes Gut. Sie ist wichtig für jeden Einzelnen. Den Zusammenhalt der Gesellschaft, die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und Staaten. Bildungsprozesse finden ein Leben lang statt. So ist die Erwachsenenbildung der größte Bildungsbereich in Deutschland. Sogar größer als der Schulbereich. Das DIE, das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung, forscht rund ums Lehren und Lernen Erwachsener. Und es hat eine bildungspolitische Mission. Es möchte durch Forschung, Weitergabe von Wissen und Beratung dazu beitragen, das Lernen und die Bildung Erwachsener erfolgreicher zu machen und die Qualität von Weiterbildung zu verbessern. Als Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft gilt für das DEE, wir betreiben Wissenschaft zum Nutzen und Wohle der Menschen. Im Leibniz Forschungsverbund Bildungspotenziale arbeitet das DIE gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern daran, Antworten auf die Fragen von Bildungspolitik und Praktikern zu geben. Das DIE wurde 1957 gegründet und ist heute neben den Universitäten die einzige Forschungseinrichtung, die sich mit dem Lernen Erwachsener beschäftigt. Unabhängig und neutral. Das DEE ist sicher die Einrichtung in Deutschland, an der die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an einem Ort zu solchen Fragen des lebenslangen Lernens arbeiten, aber nicht nur, weil sie an Forschung interessiert sind, sondern auch, weil sie mit ihren Forschungsergebnissen einen Beitrag leisten wollen zur Verbesserung von Weiterbildungsangeboten, Weiterbildungsbeteiligung und Weiterbildungspolitik. Ich denke, die DEA hat einen sehr starken Rolle, potentially in der wider internationalen Diskussion über Adult-Education-Research. Wir sind in einer Situation, weil Erwachsenenbildung überall stattfindet. Und wenn man etwas hat, was überall stattfindet, dann ist immer die Frage, wo findet sich der Fokus, wo trifft es sich. Und das ist das DEA. Die Grundlage unserer Arbeit bildet Forschung, die sich an national und international anerkannten Standards orientiert. Wir kooperieren mit zahlreichen Universitäten, Verbänden, Instituten und Wissenschaftlern aus der Erwachsenenbildung und verwandten Disziplinen, beispielsweise durch gemeinsame Berufungen mit den Universitäten Duisburg, Essen und Tübingen. Wir versuchen zugleich anwendungsorientiert und grundlagenbasiert zu forschen. Das heißt, wir nehmen und entdecken unsere Forschungsfragen aus der Beobachtung der Praxis und der Politik, versuchen festzustellen, wo es dort besondere Herausforderungen aktuell etwa gibt und uns vor dem Hintergrund zu fragen, was wir als Forschende dazu beitragen können, dass solche gesellschaftlichen Herausforderungen angemessen mit den Mitteln des Lernens Erwachsener bearbeitet werden können. Wer gut lehren will, braucht selber die bestmögliche Unterstützung. Wir stärken die Professionalität der Lehrenden durch wissenschaftlich fundierte Dienstleistungen. Informieren, vernetzen, austauschen – so fördert das DIE die Praxis der Erwachsenenbildung, veröffentlicht Forschungswissen in Publikationen und Webportalen, bietet Lehrmaterialien und eine Spezialbibliothek für Erwachsenenbildung. WBWeb ist das einzige bundesweit verfügbare äh, Portal für Lehrende in der Erwachsenen- und Weiterbildung. Und zwar ganz unabhängig davon, aus welchem Teilbereich der Weiterbildung oder Trägerbereich die kommen. Auf WBWeb können sich Lehrkräfte, das heißt Trainer, Dozenten, Kursleitende, Seminarleitende vernetzen. Sie können sich informieren über grundlegende äh, Zusammenhänge und Herausforderungen der Erwachsenenbildung. Und das alles komplett kostenlos. Die jährliche Tagung. Das DEE-Forum Weiterbildung bietet eine anerkannte Plattform zum Netzwerken und Diskutieren zwischen Wissenschaft und Praxis. Und der Preis für Innovation in der Erwachsenenbildung, den das DIE alle zwei Jahre vergibt, unterstreicht die herausragende Rolle der Bildung in einer dynamischen Wissensgesellschaft. Das DIE entwickelt auch Vorschläge für bildungspolitische Verbesserungen in Deutschland. Mit wissenschaftlicher Expertise betreiben wir Politikberatung für die Erwachsenenbildung, zum Beispiel bei Leibniz im Landtag. Analysen, Expertisen und Publikationen schaffen Entscheidern in Politik, Verwaltung und Verbänden eine seriöse Grundlage für Entscheidungen. Gerade in diesen Zeiten äh, der Zuwanderung, in Zeiten äh, der Fragen, was machen wir eigentlich mit den Flüchtlingen, wie ermöglichen wir ihnen eine bestmögliche äh, Integration? Wie erleichtern wir ihnen Integration? Äh, ist die Erwachsenenbildung, ist das lebenslange Lernen von äh, hoher Relevanz? Ich möchte was sagen, von höchster Relevanz. Und deswegen ist aus meiner Sicht das DEE so wichtig. Die Förderung des Nachwuchses hat am DEE eine große Bedeutung. Junge Wissenschaftler unterstützt das Institut vor allem durch den Aufbau forschungsmethodischer Kompetenz und die Vernetzung mit Wissenschaftlern und Instituten im In- und Ausland. Das DIE möchte zur persönlichen Entfaltung, zur gesellschaftlichen Teilhabe und zur Beschäftigungsfähigkeit Erwachsener beitragen. Bildung und lebenslanges Lernen sind dazu ein unverzichtbarer Schlüssel. Solide, unabhängig und verlässlich, praxisnah und mit gesellschaftlichem Nutzen. An diesen Ansprüchen orientiert sich die Arbeit des DIE seit nunmehr 60 Jahren.